Tabellenstrukturen über das Layout anpassen und verändern. Ausgehend von einer Standardtabelle können Sie weitere Elemente hinzufügen, zum Beispiel neue Zeilen oder neue Spalten. Ich habe in diesem Fall die jeweilige Spalte oder Zeile markiert, von der ich ausgehend das neue Element einfügen möchte und den Rechtsklick als Möglichkeit gewählt. Word bietet Ihnen aber auch hier mehrere Möglichkeiten an. Sie können zum Beispiel über das Schnellformatierungsmenü auf Einfügen zugreifen oder auch über die Registerkarte Tabellentools Layout im Bereich Zeilen und Spalten diese Befehle nutzen. Möchten Sie mehrere Zellen verbinden, markieren Sie diese und wählen Sie wieder den Rechtsklick Zellen verbinden oder über die Layout-Registerkarte den Befehl Zellen verbinden. Einmal verbundene Zellen können über den gleichen Befehl mittels Rechtsklick wieder geteilt oder auch mittels der Layout-Registerkarte ebenfalls wieder geteilt werden. Hier bietet Ihnen Word mittels Menü die Spalten- und Zeilenanzahl zur Auswahl an. Zu verbundenen Zellen muss noch hinzugefügt werden, dass Word für eine durchgängige Markierung von Spalten bzw. Zeilen eine durchgängige Struktur benötigt. In diesem Fall verhindert diese verbundene Zelle bzw. diese verbundene Zelle, dass ich die vordere oder hintere Spalte bzw. die untere Zeile markieren kann. Wenn Sie das möchten, müssen Sie zunächst wieder den Zellverbund aufbrechen und diese Zelle zum Beispiel mittels Rechtsklick wieder teilen, um auf die einzelnen Zeilen, beziehungsweise in diesem Fall ebenfalls wieder teilen, Spalten zugreifen zu können. Die Maße der Tabelle kann auch über die Layout-Registerkarte komfortabel angepasst werden. So ist es möglich für eine gesamte markierte Tabelle die Spaltenbreiten und Zeilenhöhen mittels Menü einzustellen. Selbstverständlich gibt es auch hier die Möglichkeit, über den Rechtsklick diese Eigenschaften festzulegen. Hier sei erwähnt, dass es einen Unterschied zwischen einer Mindesthöhe und einer genauen Höhe gibt. Die Mindesthöhe einer Zeile gibt nach. Das bedeutet, wenn Sie ein Wort größer formatieren, gibt die Zeilenhöhe nach. Wenn Sie diese Zeile allerdings genau definieren, wird der Inhalt abgeschnitten. Ist die Tabellenzeile höher als der Inhalt, hat man die Möglichkeit mittels der Ausrichtung die vertikale Ausrichtung festzulegen. In Kombination mit der horizontalen Ausrichtung hat man jetzt die Möglichkeit, neun verschiedene Positionen innerhalb der Zelle für den jeweiligen Inhalt Auszuwählen. Hier ein kurzer Hinweis zur DIN 5008. Die DIN 5008 schreibt vor oder schlägt vor, dass vor und nach dem jeweiligen Zelleninhalt der gleiche Abstand vorgenommen werden soll. Dies kann sehr komfortabel mit Hilfe der vertikalen Zentrierung vorgenommen werden. Sie können über den Eintrag Auto anpassen, die Zellinhalte für die Spaltenbreite auswählen oder auch die Fensterbreite, also die Breite zwischen den Seitenrändern, als Grundlage für die Tabellen Spaltenbreiten auswählen. Haben Sie die Spalten unterschiedlich breit definiert und möchten Sie vielleicht eine gleiche Verteilung der Zeilen oder Spalten vornehmen, hilft auch hier wieder der Rechtsklick. Und hier haben Sie die Möglichkeit, die Spalten oder Zeilen gleichmäßig zu verteilen. Standardmäßig wird ein bestimmter Abstand vom Beginn und vom Ende der Zelle innerhalb der Tabellenzellen definiert. Dies können Sie über die Zellenbegrenzungen einstellen. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie Tabellen als Positionierungsmittel für andere Inhalte benutzen. Auch hier können Sie über die Tabelleneigenschaften die gleiche Einstellung über die Optionen vornehmen. Die gleiche Möglichkeit bietet Ihnen die Registerkarte Zelle, die dann für einzelne Zellen auch hier nochmals die Möglichkeit der Abstandsformatierung bietet.